War ich auf der Suche nach Glück Kann voran, mehr Gewalt, was der ich das Mensch Da versteh ich den Blick, produziere die Hits Lachen ziert mein Gesicht, ich war verloren, noch ehrlich. Lange Dinge, wie sie kamen und sagten, Ich müsste lange genug warten, diese Tage sind glatt Meinen Geist, meine Seele, meine Taten ließ warten. Ich hörte einfach nichts, trotz der vielen harten Staffel. Ich war gefangen im Kreis der Normen, jeder Mensch so glatt, sie wollten mich einordnen. Wär fast gestorben wegen ihrer Worte, trotz der Rückzugsorte war das Glück gestorben. Hat ich durch die Maske dachte alles wäre okay, doch erst Jahre später sah ich das Problem. Diese Sorgen die mich fehlen, die sind alle jetzt passé. Ich ich fühle mich so frei, ja, das kannst du jetzt auch sehen. Heute habe ich Freunde, Leute, von denen ich damals konnte, bin und wie ich bin. Ich gehe raus und werde nichts versäumen. Ich werde diese nie bereuen das Abitur gespielt zu haben. Ich kann nicht sagen, wenn da wo ich will, habe ich dir an die Spitze geblasen. Muss jahrelang warten, doch jetzt bin ich hier und ich werde niemals verzagen. Niemals verzagen, nein, niemals verzagen, yeah. Niemals verzagen. Und dann traf ich diese eine Person, schaute in die Augen und verliebte mich groß. Ich dachte, Bruder muss los. Doch es war eigentlich alles Vermutus. Erst war sein Bekannter, dann auch vielen Verwandter. Er war nicht wie die anderen, ja er sprach im Standard. Ja wir beide gehen durch dick und dünn. Nach fünf Jahren voller Morden hat mein Leben einen Sinn. Endlich bin ich wie ich bin, innerlich noch wie ein Kind. Die Seelenverwandtschaft, ja sie ist für mich ein Wind. Unser Vertrauen wird niemals ergrauern. Ich glaube nicht, dass sie uns das beide erlauben. Ich laufe nach Hause und wir sind den Menschen, der mich über alles liebt. Der mich über alles liebt, ja ich möchte keinen Krieg.